Also mein Name ist Gerd Fleischer und ähm, was hat mich zu den Piraten verschlagen? Ähm, ich habe mich, glaube ich, schon immer für Politik interessiert, aber es gab nicht so wirklich ähm, eine Organisation, zu der ich gehen konnte oder eine andere Partei, zu der ich gehen konnte. Und als sich die Piraten 2006 gegründet hatten, hat sich das mitbekommen und ähm, ich bin nicht sofort Mitglied geworden. Ich habe mir das erstmal angesehen, habe mich aber sehr dafür interessiert. Aktiv geworden bin ich erst, als ich dann die ersten Piraten in Ingolstadt kennengelernt habe und so bin ich dann dazugekommen. Doch klar haben wir Privatsphäre, so wie jeder andere Mensch natürlich auch. Aber, naja, die Stadtratssitzungen passieren ja nicht zu Hause bei denen im Schlafzimmer, die passieren im Rathaus. Und das ist eine eigentlich eine öffentliche Veranstaltung und das geht alle Bürger an, denn die haben die Stadträte immerhin gewählt. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum man hier nicht öffentlich sein sollte und hier nicht Transparenz herstellen sollte. Ich äh, finde das einfach nur ganz normal, dass man hier die Leute, die einen gewählt haben und für einen vielleicht auch wieder wählen sollen, sich das auch einfach ansehen können. Auch wenn sie vielleicht nicht Zeit haben, am Mittwoch um 2 Uhr nachmittags in eine Stadtratssitzung zu gehen und sie sich vor Ort anzusehen. zu sehen. Erstmal niemand, weil niemand sieht sich sowas ganz an. Niemand liest auch die Wikipedia von Anfang bis Ende komplett durch. Aber es gibt immer so diesen einen Artikel oder diesen einen Tagesordnungspunkt, der interessant ist und der vielleicht den Einzelnen interessiert und den möchte man sich dann ansehen. Und das möchte man nachvollziehen können, wer da was gesagt hat und wie die Stimmung vielleicht war. Die Bürgerbegehren sind schon mal eine ganz tolle Sache, aber es ist verdammt schwierig, so etwas auf den Weg zu bringen. Und wie wir in Ingolstadt auch immer wieder gesehen haben, gibt es durchaus Dinge, die sollten wir ähm, mit so einem Instrument diskutieren, aber es passiert nicht, weil es wahnsinnig schwer ist, dahin zu kommen, wenn man sich zum Beispiel die Sache mit dem Kongresshotel überlegt. Wenn man sich zum Beispiel die di direkte Demokratie auf allen Ebenen in der Schweiz ansieht, ist das eine Sache, die dort sehr gut funktioniert. Die Beteiligung bewirkt, dass viele Themen auf breiter Fläche diskutiert werden und am Ende ein Konsens zustande kommt. Das haben wir jetzt mit dem Kongresshotel gesehen, leider nicht hinbekommen. Vielleicht, wären ja auch die, vielleicht wäre ja auch die Mehrheit der Leute dafür, das so zu machen. Wir haben es nur nicht rausgefunden, weil diese Frage so keiner gestellt hat. Naja, erstmal sind die Kommunalbetriebe nicht arm oder besser gesagt, ich würde ganz gerne wissen, ob sie arm sind oder nicht. Das ist schon mal das erste Problem. Dadurch, dass hier Aufgaben, die eigentlich die Kommunen haben, die die Stadt Ingolstadt hat, ausgelagert werden in privatwirtschaftliche Unternehmen, gibt es viel weniger Möglichkeiten, Einblick zu bekommen daran, was diese Unternehmen machen und wie sie es machen weil die Informationsfreiheitssatzung, die Ingolstadt ja hat, da dann plötzlich an vielen Punkten nicht greift, weil gesagt werden kann, naja, das ist ja nun eine GmbH und die muss sich nicht ähm, diesen Regeln beugen. Also mir ist es gar nicht so wichtig, dass man mich in den Stadtrat wählt, mir ist es wichtig, dass man Piraten in den Stadtrat wählt. Aber ich glaube, ähm, eine Qualität, die ich persönlich mitbringen könnte, wäre, Organisiertes Arbeiten und auch, naja, wie soll ich das sagen, das Festbeißen an einem Thema. Ich glaube, ich bin in der Lage, mich in ein Thema tief einzuarbeiten und das über eine längere Zeit zu bearbeiten und auch nicht aus dem Auge zu verlieren.